Herzlich Willkommen hier, Mr. Bauer Gaming und zwar stellen wir heute Mods vor, die bei farming simulator22mods.com vorgestellt worden sind und zwar bis heute am Mittag, 12 Uhr. Wir starten mit dem Case Optum FZ Edition in der Version 1.0 vom Modder Chefkoch, der sich äh, die Zeit genommen hat und die Mühe genommen hat, hier diesen Case zu kochen. Der Mod fügt einen Frontlader hinzu und gibt dir auch die Möglichkeit, die Sitzfarbe und auch den Innenbereich der Kabine zu verändern. So, im Shop sieht sich das folgendermaßen an. Bei den Reifenkonfigurationen haben wir die Möglichkeit von Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein, No und die Nokian Tires. Na, das sind also die äh, Versionen, die Möglichkeiten das hat. Reifen Varianten gehe ich nicht alle durch. Weil da könnt ihr euch gut gerne äh, durchspielen oder äh, durchsuchen. Äh, das wäre gegen ein bisschen zu weit. So, dann hat er eine Option hinzugefügt, die Rundumleuchten zu, äh, zu ändern. Also haben wir Typ 1, Typ 2, Typ 3. Und so weiter, da gibt es ganz viele Optionen. Da gibt es auch die, ähm, die Rule-Bars oben, also das gibt hier ganz verschiedene Möglichkeiten. Ja, dann äh, Frontlader bei Anbau hat er jetzt einen hinzugefügt und zwar für den Quickie und für den Hauer. Motorenausführung gibt es den 270er CV/CVX, äh, den 300er, den, äh, also die zwei Versionen ne? 270 und der 300er CVX. GPS, das ist ja klar, das ist, weil es hier drauf ist. Dann gibt es ganz, ganz viele Farboptionen. Also die Hauptfarbe, da können wir gleich mal ändern, zum Beispiel zu schwarz. Dann gibt es eine Farboption für den Sitz 1 und für den Beifahrersitz. Dann die Kabine innen gibt es ähm, zwei Möglichkeiten. Einmal das das ähm, normale Div, ähm, Beige und einmal Grafitgrau. Ne? Also wer es so gerne ein bisschen dunkler hätte im Cockpit, kann das hier gerne äh, so machen. Dann die Felgenfarbe kann auch geändert werden zwischen Silber, Chrom, Zink, ähm, Stahl, Black, Schwarz, Beige und Weiß. Ne? Also da kann man, gibt es die Möglichkeiten. Ne? Natürlich gibt es hier auch das Kennzeichen zum Ändern. So viel zum Case IH Optum FZ Edition in der Version 1.0 von Chefkoch. So, gehen wir zum nächsten und zwar ist das der 2021 Ram 2500 Megacap in der Beta-Version, äh, Version Nummer 0.9.2. Es handelt sich dabei um einen amerikanischen Pickup-Truck, der folgendermaßen ausschaut. Wir werden uns hier auch natürlich den Motorensound anhören. Und daher steigen wir gleich an. So, dies ist das Sound-Sample gewesen. Wir schauen uns das Gerät gerade mal im Shop an, und zwar sieht das folgendermaßen aus: und Zwar hier gibt es zwei Versionen: einmal die 6,4 Liter Hemi und einmal den Mega-Cap. Ich habe jetzt Mega-Cap genommen, dann daher schauen wir jetzt uns den Hemi an. Reifenhersteller gibt es hier einen, aber da gibt es zwei verschiedene Arten von Reifen, also entweder mit dem die Felgen. Ja, die Felgen, der Durchmesser ist anders. Reifenvarianten gibt es hier. Drei verschiedene, eins, zwei, vier verschiedene Ausführungen. Dann ähm, die Abdeckung kann man auswählen, was man, welche Abdeckung man haben möchte. Scoop -Hood oder Stock Hood. Dann vorne den Bumper. Gibt es in drei Varianten. Auch den Fahrergrill gibt es auch in zwei Varianten hier. Dann die Fenders. Dann kann man hier die, die Rückspiegel. Dann die, die Beleuchtung. Dann gibt es hier Zubehör, die man draufsetzen kann, also verschiedene Sachen hier, die man ändern kann, ganz für sehr viele äh, Customizations und sehr viele veränderbare Objekte. Kupplungen gibt es auch ganz verschieden, äh, eine Konfiguration, also keine, dann ein, ein Hitch, ein Gooseneck, ein fünftes Rad, Flug und so weiter gibt es hier ganz verschiedene Varianten. Ja, gibt es auch die Variante, dass man alles dabei hat. Ja, dann ähm, motorenaufführung gibt es äh, die Stock 6,4 Liter. Dann da gibt es den Edge Tuner, den Beast Mode und wieder zurück. Also drei Optionen, drei Motorenversionen. Also bis zu 700 PS. Ja. Dann ähm, haben wir Farboptionen haben wir einmal klar, klar ähm, die Hauptfarbe, dann kann man diese Farbe hier ändern, den Grill kann man geändert haben, wenn man Topper hat, dann hat, äh, kann man hier die Farbe ändern und die Felgenfarben können auch frei ge können auch gewählt werden. Ja? Okay, soviel zum 2021er RAM 2500 Cap in der Beta-Version 0.9.2 von Militia Mods. So, die nächste Mod ist das Thresher Pack Combine Pack in der Version 3.5 von, ich nehme mal an, Team Wolfs Modding. Und zwar habe ich hier ein bisschen Problem, weil die Screenshots, die in der Mod-Beschreibung angezeigt werden, stimmen nicht mit den Produkten überein, die ich im Mod-Hub oder in der im Shop finde. So. Ihr könnt hier sehen, dass hier verschiedene Geräte, die schon im Spiel sind, einfach ein bisschen verändert worden sind. Und zwar entweder eine höhere ähm, Arbeitsgeschwindigkeit oder ein größeres Fassungsvermögen und oder auch ähm, größere weitere Arbeitsbreite. Ähm, also hier ist ich definitiv ein Pack, was ähm, interessant für die Spieler ist, äh, da die gerne große Farmen aber mit wenig zeitaufwand spielen möchten das heißt also das denen auch egal ist der realismus ein bisschen wegzulassen und halt einfach zu sagen okay ich brette mit 40 km/h über das Kornfeld und so weiter hier ähm, ein Mod von ähm, noch mal eine Mod von dem Team Modding. ich nehme das mal so an weil es nicht explizit zu ähm, ausgeführt Team Wolfsmodding, das ist das Combine-Pack-Nummer in der Version 3.5, ja. Dann gehen wir weiter zum nächsten und okay, dies ist der C -Tor Major Cn version 1.0 Mp. Und wie man sehen kann, hier geht es hier vor allem um eine Mod äh, eine Änderung der Farbwahl. Okay, das schauen wir uns auch noch mal kurz im Shop an, und zwar ist es dieser hier äh, bei rasa 0021 gibt es ähm, Reifenvarianten, gibt es Trelleborg, Michelin, Mitas, Redestein, Nokian. Dann ähm, gibt es die Option mit einem Frontgewicht von 300 Kilo. GPS ist ja klar hier. Dann haben wir hier die Hauptfarbe, Designfarbe und die Felgenfarbe, ne? wenn man es richtig schön bunt hat haben möchte. Hier auch wieder die Einstellungen des Nummernschildes des Kennzeichens. Kann man hier auch entsprechend ändern? Das sieht ja, also mit dem kann man ja noch richtig gut in die Diskothek fahren. Ja. Gehen wir zum nächsten und zwar handelt es sich dabei hier um einen Waltra, und hier gibt es äh, auch verschiedene Sachen, die geändert worden sind. Jetzt nicht unbedingt am Modell selbst, sondern halt einfach an den äh, veränderbaren. Äh, den ähm, Auswechselbaren Objekten, dann schauen wir uns jeden Valtra valumet äh, 8950 an in der gemordeten Version. Reifenvarianten, Trellerborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein und Nokian, Also alle Marken vertreten. Ähm, dann gibt es hier das Kabinenlicht. Gibt es Ja oder Nein. Das kann ich jetzt hier nicht erkennen. Nicht erkennen. Gibt es verschiedene Farben. Also, orange, blau, rot, grün und kein Kabinenlicht. Dann ähm, das Arbeitslicht, Arbeitsbeleuchtung kann man hier eine richtig große Stange rauf machen. Also gibt es richtig viel schönes Arbeitslicht. Dann gibt es eine ein Stufenlicht. Das ist hier dieser, dieser ähm, Teile hier. Dann man sagt: Okay, wir sehen dann, wo der die Treppe ist. Dann. Gibt es auch Beleuchtung hier bei der, bei der, bei der Maschinenraum, also bei hier vorne. Dann Frontlader, kann man hier wieder auswählen, die zwei, die natürlich standardmäßig. Dann die Motorausführung gibt es hier eine Turbo-Version und eine normale, also den 850er, 8, 857er und den 859er Turbo. Ja, also gibt es hier die Variante, das ist die Standardvariante, 8,57, 8,59 und die 8,59 Turbo. Auch hier wieder ähm, Hauptfarbe, die haben wir hier mal, kann man ändern, Designfarbe können wir auch ändern und die Felgenfarbe, jetzt haben wir die ähm, normalen Felgenfarben, Schwarz, Weiß, Silber, Schwarz, Weiß, Silber in zwei verschiedenen Varianten. Okay, auch hier das Kennzeichen natürlich wieder geändert zu verändern. Ne? Das ist der Valtra Valmet, die 8x50er Serie in der Version 1.0 äh, von dem Modder BMM, Bertha, Marta, Marta. Dann gehen wir zum nächsten Mod, zum nächsten Mod und zwar ist es ein, wieder ein Amitrack hier. Und zwar ist das der XP 19 EXP1993 Dodge Ram W350 in der Version 1.0. Und zwar vom ähm, Expandable Modding Mardi äh, äh, Action, Mardi Action, Blake Porter McLean. Ähm, das sind die ähm, Modder, die da mitgewirkt haben. Ähm, gehen wir mal rein, starten wir mal das Teil auf, hören wir mal zu wie das klingt. also mir gefällt der sound recht gut ähm, alles schön hat sich gut fährt sich gut okay das ist dann dieser hier Nochmal, das ist der xp 19 1993 Dodge RAM w 350 Hier hat man die Möglichkeiten zu sagen, was man hier als Zusatz möchte. Ähm, ob man eine zweifarbige Variante haben will. Also das heißt, es würde sich dann hier so ändern. Also die zweifarbige Variante oder nicht. Wenn man es einfarbig hat, hat, hat man so oder so. Na, das sind die Möglichkeiten, die man hier in der, in der Lackierung hat. Und das ist dasselbe wie vorher, also das haben wir schon besprochen bei dem anderen. Also dasselbe Einstellungen hier. Okay, hier gibt es drei. Okay. Bumpers ähm, ganz klar. Den Sch Schutz hier. An oder Off. Offroad oder Normal. Hier ein bisschen mit oder ohne dem Zielstreifen. Dann ähm, Lichtvarianten haben wir. LED 2, LED und Normal dann Reifenvariante haben wir hier die Mat Bedlocks, Mat Rocks, Mat DRW, Stock SRW und Offroad. Ja, das sind die Varianten, die wir in der Bereifung haben. Äh, Hauptfarbe, wie gesagt, haben wir hier auch wieder die Möglichkeiten, die, ähm, das zu enden. Wenn wir jetzt hier gesagt haben, ändern Radikal 2 ähm, Farbton, dann ist es das hier. Und die Felgenfarbe kann man auch noch entsprechend fancy machen. Das ist also der XP 1993 in der Dodge Ram W350er-Version. Wunderbar. Dann gehen wir zum ähm, Last but not, not least, also wir gehen jetzt zum vorerst letzten Mod, der ähm, vorgestellt worden, also ähm, veröffentlicht worden ist. Und zwar handelt es sich dabei um dieses Teil hier. Ja, es sieht aus wie der 2020er Steinbrecher. Er ist aber hier ummodelliert worden in die ähm, Funktion ähm, für Silage. Also hier wird ähm, Gras, Heu oder Schaff oder sogar Stroh. Also hier kann man reinmachen Gras, Heu, Schaff oder Stroh. Stroh. Und Hier kommt dann Silage raus, so das ist ähm, die eine Möglichkeit, wie man Silage herstellen kann, wenn man das Fahrsilo, was ja angeblich verbracht sei, nicht nutzen will oder kann oder wie auch immer. Also hier ähm, noch mal das hier ist das Silage Maker in der Version 1.0 von J Turk Modding. Ähm, das ist ja das hier. So, das war's erstmal für diese Mod-Vorstellung hier. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, falls ihr das hilfreich gefunden habt. Dann würde ich mich auch äh, über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich darf auch gerne ein Abo da gelassen werden. Bitte die Glocke nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke und auf Wiedersehen.